Kurz erklärt, Big Data. Big Data bedeutet übersetzt große Daten und bezeichnet riesige Datenmengen, die zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie mit manuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. Diese Daten können zum Beispiel aus der Nutzeraktivität von Millionen Besuchern einer Website bestehen. Für Unternehmen und Webseitenbetreiber sind diese Daten von hohem Wert, da sie zum Beispiel Aussagen über das Nutzer oder Kaufverhalten ihrer Kunden zulassen. Um diese Daten auszuwerten, benötigen sie spezielle Analytikprogramme, die mit Algorithmen arbeiten.